Hallöchen und willkommen zurück zu Mario Maker 2. Ja, yeah, in der letzten Folge haben wir dem Hunden ein wenig geholfen. Oh Leute, ist so geht so ja drin. Hi, Kleiner. Wuh, wow, wuh. Danke, dass du um meine Aufträge. Um dass ich dich um meine Aufträge gekümmert hast. Ach, kein Problem, Kleiner. Wenn es in deinem Hundehäuschen gefällt. <lacht> und ja, Leute, ich habe schon gesehen, hier rechts ist jetzt dieser, dieser Typ aufgetaucht. Letzte Folge war ja noch ein Radiergummi. Okay. Dann ist er jetzt wohl weg. Naja. Und so, und da uns eine Minze fehlt, machen wir weiter mit den Aufträgen. Yeah. Oben ist unten. Ich glaube, ich habe meinen Tunnel besonders Seiten des Planeten gegraben. Dort ist alles verkehrt herum. Irgendwie lustig, aber auch irgendwie verwirrend. Hügel runterrutschen kann man dort zum Beispiel mit dem linken Stick nach oben. Der fiese Maulwurf. Okay. Hört sich interessant an. Nochmal so, das das mal. Ja. Yeah. Guten Tag, Biedel. Dich nehmen wir mal mit. Jo. So, wir darf mal das hier umdrehen, damit... Ja, Mann. Oh, das ist nice. Ich feiere das. Das ist cool. Ich, ich, ich werde jetzt auch demnächst mal so ein umgedrehtes Nachtlevel bauen. Das ist doch voll cool, so. Ach so, ducken. Unten. da, ah, so, ja. Ah, sorry, guys. Ich muss noch die Steuerung herausfinden, wenn es umgedreht ist. Ist nicht so einfach. Also, ich nehme mich mal mit. Oh Gott, da unten sterbe ich. Ich dachte, ich könnte drüber laufen. Ah, sorry. Wisst doch, ich sterbe immer bei den einfachsten Leveln. Nein, nicht. Brauch ich eh nicht. <lacht> so, das erstmal heißt, umdrehen. Hey, die Musik, die macht sogar mit. Die loopt sich nicht. Die ist jetzt wieder an dem Punkt angelangt, wo die andere Musik aufgehört hat. Das ist ja richtig nice. Ich verstehe vor allem die Leute nicht, die Mario Maker 2 haten. Ich, ich, ich verstehe euch nicht. Was ist los bei euch? Was habt ihr gegen Mario Maker 2? Ah ja, das Game voll, ich find's mega nice. Ah, das hat nicht geklappt. <lacht> Was oh nein. warum sterbe ich immer bei einfach? Warum sterbe ich so oft? Ich sterbe nie so oft. Och, Luigi, halt auch die Klappe. Warum sterbe ich jetzt die ganze Zeit? Kann mir das bitte jemand erklären? Was ist los bei mir? Was ist los? Ich weiß, nicht, 99% der Zuschauer geben sich gerade einen Facepalm. Kann ich aber auch nachvollziehen. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Die können das mir natürlich nicht entgehen. So, was ist das? Ein Pilz, ne? Das war ein Pilz. Was? Hä? Warum gehst du in die Röhre, Mario? Okay. Auch gut. Gott, Mario hat Angst. Kann ich verstehen. Warum lasse ich mich da treffen? Das ist, uh, das ist rarisch I'm so sorry. Oh, ja. aufpassen. Okay, hier rein. Ja, richtig. Yes. Da kann ich hier hoch. Und dann gibt es hier einen schmackhaften Pilz. <lacht> ah, nein, ich brauche den. Ich brauche dich, Beetle. Biedelburgen. so musste kurz noch mal neu machen. Die Passage hier, aber ansonsten alles gut. Okay, Feuerblume gibt es hier, wenn man groß ist. Ja, nice. So, ach, guck mal, dann brauche ich den Beetle sogar gar nicht mehr. Okay, bam, bam. Ähm... Kann ich hier nach oben schmeißen? nee oder? Nipp. Nee. Ah, ich, ich sehe ich seh schon. Zoom. Everything's upside down. One up. Yes. Oh Gott, oh Gott, ist das fies. Oh Gott, oh Gott, nein. Was, das, das können die nicht machen. Okay. Okay. Münzen, Münzen, gib her, gib her. Ich brauche Münzen. Okay, cool, super. Okay, da ist eine fliegende Tür, upside down. Hey, yeah. Yes, Woohoo. Ähm, da ist noch eine Tür. Soll ich jetzt in die hier in rein? Ich geh mal in die hier rein. Wenn ich es schaffe. Oh, oh Gott, ich habe Angst. Ich schaffe das nicht, oder? Oh Gott. Äh. Runden drücken. Ja, nach unten drücken. Ah, dann komme ich hier raus. So muss ich jetzt wieder alles umdrehen? Ja. Ja, dann ist hier das Ziel. <lacht> ist hier sogar so markiert. Okay. Warum ist das Ziel nicht da, wenn es umgedreht ist? Jetzt mal logisch gesehen. Ich meine, natürlich geht das nicht, weil das hier kann nur auf der ersten Ebene sein. Aber trotzdem, warum hätten die da nicht irgendwie? Keine Ahnung, hätten wir was, mit, was mit p Switch machen können oder so. Finde ich. Wie immer. Jetzt können wir auf jeden Fall uns darauf konzentrieren. Das Schloss weiter zu bauen. Yep, Ich würde gerne das Hauptgebäude 1, ok bauen. Ja. Dring. Yeah. Vier Level. Okay. Und wie viele Prozent habe ich jetzt? Immer noch 19. Okay. Irgendwas Neues? Nope. Ist der Radiergummi wieder da? Nein. Hier gibt es nichts. Das ist immer noch Okay. Dann machen wir weiter. Es gibt sechs neue Aufträge. Okay. Was gibt's denn nächstes Mal? Schöner Wohnen mit Knochentrocken. Ich will meiner Wohnung mal einen neuen Anstrich verpassen. Etwas Lava wäre auch ziemlich funky. Wenn meine Gäste dann im Knochentrockenpanzer darauf umherfahren müssen, würde ich ihnen sicher die Kinnlage runterklappen. Vom Hit MC. Okay. <lacht> Alright. Was? Man muss in diesem Stil rausspringen, okay. Ja, das Level das kennen wir natürlich schon aus dem Trailer von Mario Maker 2. Oh, okay, wir werden sogar groß hier. Wir können uns nämlich totstellen, wenn wir unten drücken. Sehr nützlich für bestimmte Passagen. So, da unten die Coins sind immer wichtig. Deshalb nehme ich die mal mit. Ne? So verzicht man hier irgendwie verloren hat, wie auch immer, kann man die anscheinend neu bekommen. Da, da, da, da, da, da, da. Falls man nicht da schon tot ist wegen der Lava, <lacht> aber ich finde es gut, dass es hier gekennzeichnet ist, wo die alle kommen, wo die alle hochkommen, die ganzen Hotheads. Bam, So, ich versuche jetzt mal alle Münzen einzusammeln, weil das soll man ja in. Warum rush ich durch warte da war ein checkpoint bruder die machen ehre die checken äh, einen ein mit dem checkpoint ja, Mann, Ehre. immerhin gibt es ein checkpoint also sonst hätte ich mich jetzt wieder aufgeregt und ja, ja. <lacht> was was ist jetzt passiert ach so ich glaube ich habe außer unten gedrückt kann das sein warum sterbe ich denn dann ich dachte ich bin dann um um Siegbel. aber nein bin ich nicht Advertising Spaß, alles gut. Schlecht soll nichts machen. Genau, Wenn ich oben drücke oder unten drücke in der Lava. dann dann spinne ich so rum. Lol. das hier rein. okay Ich gehe mal rein. Vielleicht gibt es den Secret. Oh uh, ja, Secret. die Lava steigt. Oh Gott, wie weit steigt die? Okay, Lego, Lego. Ah, ich verstehe, ich muss sie ganz schnell wieder zurück nach Raum. Okay. Du, du, als ob die, die Hälfte der Folge schon zu Ende ist. Damn. Krass. Oh Gott, oh Gott. Bausi Bitte tun sie mir nicht weh. Tschüssele. <lacht> okay. War eigentlich gar nicht mal so schwer. Hab mich nur dumm angestellt nice wo wir brauchen wir das nächste geld dann weil ich kann irgendwie jetzt momentan nichts kaufen okay 21 prozent haben wir so todet gibt es was neues zu kaufen nope also ich sag immer kaufen aber natürlich meine ich halt zum aufbauen und so gut machen wir weiter wüstenwirbelwinde <lacht> ich habe in der Wüste Wirbelwinde darauf beschworen. Trotzdem das Ziel erreicht. Klick eine Belohnung, wenn du hoch hinaus willst, drücke B am tiefsten Punkt in einem Wirbelwind von Magie. <lacht> Magie S, nein, Magie S. Oh Mann. <lacht> Magie S. Lull. Omega Lull. Ah wusste nie, wie man da ganz nach oben kommt, aber anscheinend, wenn man B ganz unten drückt. Also wenn man ganz unten ist bei dem Ding und dann B drückt. Gut, habe ich das auch mal gecheckt. Danke dafür Spiel. Ist ja hilfreich. Oh Gott, ich will die nur besiegen, okay? Vielleicht gibt es da irgendwas für. Boing, boing, boing, boing. Ein One-Up. Immerhin. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, oh, nice. Das ist cool. Das ist echt cool. Buh. Buh. Die Coin. Was soll ich machen? Ach komm on! Ach komm on! Boy, komm on! Oh Gott! Oh, ich dachte, ich sterbe jetzt. Kaiso? Okay, warte, warten wir hier? Springe dann ab. Yes. Dann gibt es hier den geilen Cash, den ich vorhin verpasst habe. Aber oh reicht die, eine Münze, die. Da kommt ich den doch jetzt mit. Jetzt, wo ich die Chance dazu wieder habe. Und noch oben. Gosh, nach oben, Dankeschön. Noch oben, noch. La la la Warum können nicht zwei sein? Das dauert viel zu lange, bis da eine wieder zurückkommt. <lacht>. Bad Game Design. So, hier muss man im letzten Moment, glaube ich. Nein? Was sind denn dann? Hm? Ah, ducken. Ah, oh, ist ein one -Up. Cool. Also muss man einfach nur ducken. Nice. Hier lernt man ja sogar dazu. Das ist ja nice. Ich tern, gut. Good job. Good job. Ich auf die Zehner kacke ich jetzt. Boom. Bam. Bam. Bam. Bam. Bam. Bam. Nice. Nice money. Und das Schloss wird weitergebaut. 22%. Weiter geht's. Oder haben wir noch Zeit? Ja, wir haben auf jeden Fall noch Zeit. Springen verboten. Junger Freund, das hier ist eine Herausforderung für echte Stars. Kannst du den Level abschließen, ohne je zu springen oder runterzufallen? Kleiner Tipp: halt Y gedrückt, um schnell zu laufen, aber nur im richtigen Moment. Zirkusdirektor. <lacht> okay. Natürlich schaffe ich das. Ich bin Mario. Ich bin Super Mario. Get Super Mario Brothers. Oh Gott. Ah fuck, ich darf nicht springen, ich wollte anfangen zu springen. Ah, das ist cool, dass man sieht, dass er nur darauf kommt, aber wie... Wie stellt man das ein, dass der Brun nur an dieser Stelle kommt? Das würde mich interessieren, das hat mir jetzt Nintendo nicht erzählt. Mensch, Nintendo. Also bitte. es doch nicht. So, an die darf ich nicht ran, weil sonst muss ich springen, um abzukommen. Oh Gott. Was macht die Tür? Ah, <shriech> Tut mir leid wegen vorhin, wir hätten uns wieder an Ort und Stelle. Okay. Äh, abwarten, denke ich mal, oder? So. Yes, bin schnell. Oh damn. Oh Gott, oh nein. Oh was? Da rutscht man ja voll ab. Oh das, oh nein. Das ist doch voll fies. Oh ah yeah, ja, Luigi, damn. Luigi hat die Klappe. Ich will eine Hilfe nicht. Ich muss jedes Level ohne Luigi schaffen, habe ich vorhin herausgefunden. Also wenn man, also man kann also Luigi spielen anscheinend und der ist dann irgendwie besser oder so. Oder der spielt für ein das Level, ich weiß es jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall. Will ich das nicht, Luigi? Weil ich sonst mein Outfit nicht am Ende bekomme. Oh Gott. Oh, ich wäre fast zu früh äh, äh, ab mir gerannt. Ich kann nicht reden, Alter. Hilfe. Hilfe! Münzen, Juhu. Nicht bewegen. Nach rechts gucken. Oder, ja, etwas weiter nach rechts gehen. Okay, oh, super, super, hat geklappt. Okay. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Okay. Was? Bitte? Wieso das denn? Wo bin ich hier gesprungen? Was habe ich gemacht? Ich saß, ich war hier. Und dann bin ich abgesprungen. Das zählt als Sprung? Bitte? <lacht> Ach komm, das ist doch... Woher soll ich wissen, dass ich nicht wegrennen darf? Nö, wenn du von irgendeiner Plattform runterfällst, dann schitterst du als springen. Mimimi. Blödes Spiel, ey. Ach, die Mütze ruhig mir jetzt nicht. Ich will die Leute hier nicht langweilen. Auch wenn ich es eh tue. <lacht> Warum passiert sowas was über mir? Das ist so unfair. Einer fehlt, so. Dring. Da kommt, da hast Cash. Du. Okay, also ich soll hier abwarten. Okay. Okay. Okay, was jetzt? Ist der One-Up? Ja, jetzt habe ich nur one pilz verkackt, aber der juckt mich jetzt eh nicht. Ja, was mache ich jetzt? Hä? Fuck, ich habe verloren. Ja, was? Äh, Hilfe. Gib mir mal einen Pilz. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier durchkommen soll. Tut mir echt leid, ne, aber das akzeptiere ich so. Und ich habe keine Ahnung, was sie von mir wollen an der Stelle. Und Hilfselemente darf man ja benutzen. Also von daher. Ja, das ist das, das ignoriere ich jetzt. Keine Ahnung, was da jetzt ist. Die one bringen mir ähnlich. Ist wäre das eine Coin, ne? Da kann ich nur mal rüberlegen, aber. Das ist nur 30er, 50er Coin, aber nee. Das ist doch ein Witz. Wie soll man da drankommen? Man kann doch nicht springen. Ich gehe weg. Das gebe ich mir jetzt nicht. Okay, nee, ich kann nicht spinnen. Fuck, wie springe ich da jetzt drauf? Und was mache ich wegen den... Äh okay, das darf ich. Ich darf von, nämlich von den... Ab also ich darf jetzt nicht... Sprungknopf drücken, aber ich darf... Was? Aber... Wie hätte ich denn den Peacewood aktivieren sollen? Ach so, der... tötet mich. So, ich mache es mal an dieser Stelle weiter. Ähm, weil ich nicht weiß, was ich Ach, okay. Ja, jetzt verstehe ich. So soll ich machen. Oh, lol, das funktioniert. Lol. Dann soll ich mich beeilen. Ja, dann kriegst du sogar ein One Up. Jo, Hat sich doch gelohnt. Okay, abwarten, abwarten und chillen. Schaffst das? Ich muss es schaffen. Nicht springen, bloß nicht springen. Keine falsche Taste drücken. So, was ich machen muss, ist den ja dahin schmeißen und dann den vom aktivieren. Dann kann ich nämlich rüber rennen, aber ich muss aufpassen, dass ich nicht außersehen mich von den Dingern treffen lasse. So. Was ist jetzt? Oh, ich habe mich beeilen müssen, hätte ich noch die Zähne bekommen. Okay, naja, egal. Ist hier das Ziel denn? Oh nein. Oh, nein. Ach, ich darf doch gar nicht runterfallen. <lacht> Mann, das ist doch so gemein. Jetzt darf ich das ganze Level neu machen. Was ist das bitte für ein Game Design? Jetzt darf ich alles neu machen? Nintendo, warum macht ihr Zielbedingungen und dann keine Checkpoints rein? Das regt mich bei jedem verdammten Level auf. Bis gleich. So, baggit it again. Oh nein. Ja, warte, ich kann nochmal resetten, ne? Das geht, ne? Ja, ja, ja, das geht. Okay, okay, alles gut. Ich hab nicht verkackt. Noch nicht. Bitte, was ist das für ein Timing? Hier, nach rechts, bitte. Ja, genau. Ja. Ziel, Ziel, oh mein Gott. Ich bin immer einfach am Ziel gestorben. Wer kennt's? Denn nicht. Oh Gott, nicht Y gedrückt halten. Ich muss langsam gehen. Okay, Leute, ich brauche noch ein paar Coins. Ich habe kaum Coins einsammeln können, leider. Okay, ja, ja, ja. Jetzt noch am Ende springen, Leute. Jetzt noch springen. Nein, natürlich nicht. De, de, de, de, de. Endlich geschafft. Oh Gott, Leute. <lacht> Was ein failiger Partner wieder, aber ja, anscheinend bin ich so. Oder so. Okay. Damals hätten wir 24% des Spiels durch. Kann ich irgendwas neu bauen? Nope. Muss erstmal warten, bis das fertig gebaut ist. Okay, Leute, dann werden wir in der nächsten Folge. Das oben voll bauen. Und ja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, irgendwie gefallen hat, vielleicht könnt ihr euch an meinen fels amüsieren. Dann lass doch mal ein Like da, ein Däumchen wäre ein Träumchen und ein Abo wäre Bravo und ein Glöckchen wäre was auch immer darauf reimt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao, Leute!